Dann nochmal herzlich willkommen, Trickmania Grand League Fall Season 2020. Ihr habt die Punkteverteilung gesehen, auf den ersten beiden Strecken, die Opening Maps, Opening Labs, werden alle Punkte behalten. Ab der dritten Map, Map 3 und 4, verlieren die Fahrer 50% aller Punkte, wenn sie auf dem 9. bis 16. Rang landen. Und die letzten beiden Maps sind so unheimlich wichtig, weil du einfach alle deine Punkte verlierst, wenn du als 19 bis 16 wirst. Wir sind ja so ein bisschen, da sind wir auch ganz ehrlich, wir sind nicht unbedingt so neutral dabei. Es gibt ja drei deutschsprachige Fahrer. Wir haben einmal den Massa aus äh, Deutschland, den wir schon sehr lange kennen, Felix und ich. Riolu ja. und Scrappy, der kommt zwar aus Belgien, spricht aber perfekt Deutsch. Ja. Hast du gehört? Oh mein Gott, ja. ja den go Bren, go Bren. Okay, jetzt push wir mal richtig Go Massa in den Chat rein. Wir müssen Go Massa schauen, wir wollen unsere Fangesänge haben. Ja, also Massa hat's. Platz 2. Ich bleib noch drauf, ich will jetzt nicht wegswitchen. Platz 2 muss durch sein. Ja, also den Papu kann fährt einen, es aber heißt. auch. Geil, wichtige Punkte. Alter. Ja, alles gut, alles gut, alles gut. Ritter, oh. okay. Ja, ein bisschen für die Fans noch mal ein bisschen. Nochmal nochmal Ein bisschen Show machen. Ist okay. ran, geiler dann. Typ, geiler Typ, der Dennis Lotze. Den ganzen Tag nur go -Brain. Mann, Mann, Mann. Ja. Kann immer irgendwas noch passieren. Man ja. will es nicht, nicht beschwören, aber. Auch wenn kein Fehler macht, ist er durch. Aber Pack ja. ist glaube ich noch, der ist noch ein Greifweite für Massa. Und der geht jetzt dafür. Ja, er der geht, geht, geht dafür. dafür. Natürlich geht er dafür. Woo! Er geht dafür. Und jetzt Eis, Eis, Eis, Eis, Baby. Kommt sie rum, Junge? Und ich bin auf Pack. Der kommt von außen, der hat mehr Speed, ich glaub, der wird doch eigentlich nee, er hebt ab, pack ihn ab und klebt <lacht> am auf! Gerade gegen Wasser, wir gucken rein, wir gucken rein. Oberhundernis. Kommt. Die kommt, eigentlich kann er die. Oh Gott. Nimmt er den hat hat er Ach, ist das krank, ich halte es kaum aus, ich muss aufstehen, aber ich kann nicht. <lacht> ja, gut, ich gut, muss, ich gut, muss gut, hoch. Gut. Oh, das wäre so ein wichtiger Punkt. Jetzt Eckblow. Naja, safe. Jetzt mach safe. Den ja, hat er. Safe. So, jetzt ganz schnell auf Pack. Und Pack kassiert Papu noch einen. Oh, in der letzten Kurve. Gott. bekommen trotzdem noch die Spieler. Oh, das war jemand anderes. Ja, Carl Junior. Oder? Ja. Go, Carl Junior. Sehr komischer Akzent. <lacht> vielleicht kriegen wir, wenn Bren jetzt mal hier abgelöst wurde, vielleicht kriegen wir mal Massa dahin. Also, vielleicht nochmal ein Go-Massa-Spam, alle, die zugucken. Vielleicht kriegen wir es ja. gemeinschaftlich mal hin, noch mal was anderes zu hören, als den ganzen Tag und die ganze Season nur go Bren. Oh, Karl klebt am Arsch von Massa! Oh mein Gott. Aber das hat er, das hat er, das hat er, das hat er. Oh, oh war das mein knapp. Gott. 0,03. Oh, wo kam der denn noch her? What? Mach einfach Na, jetzt, safe, jetzt nicht, nicht mehr schnell. lass den vorbei. Lass die Leute. Hm, oh, der fährt, die fahren einander. Also ich kann es nicht aushalten, ich muss mein Monitor ausmachen, glaube ich. Hier, ich mach nur auf Sound. Oh mein das Gott, Das ist, ich ist krank. aus krank. Man, sowas in einer 10k-Arena mit 10.000 Mann, das ist geil. so geil. Mercedes macht Kaffee, ich endlich. Ich glaub wenn hat... Ah ne, das war irgendwie komisch gerade. da geht Risiko. Ich sag's dir wie es ist. Der ich geht ich gehe auf Massa, ich will's jetzt sehen. Ich muss es machen. Der geht in Der, der hat... Sein. Ja, jetzt mal ja, safe, mein Junge. So, letzte Kurve. Nimm doch gut, Nimmt doch gut. Den hat er aber ich. safe gemacht. Vielleicht kommt der Pack jetzt mit mehr Speed. Und der kommt ja. mit mehr Speed. Ach, Scheiße. Egal, egal, egal. Oh! Ist nice, warm. Mann! Ach, du Pucke. Aber ist gut. Ja, er er okay. hat Pack eh nicht einkassiert, von den Punkten her. Ja. Bin, bin halt hat er auf jeden Fall da. einkassiert. Aber oh, er hat er die Stick genommen, die Kurve. Ja. Alle ein bisschen mehr Speed, aber es war trotzdem gut. Die nimmt da unheimlich gut hier, die Kurve, Massa. Kommt er aus dem Tech-Bereich. Aber das kannst du auch. Ja. Oh, oh, Junge, oh. was machst du da? Na ja, gut. Oh, oh, oh, du Scheiße. Da ist irre. Und der will dann nachher fürs Movie 1 mm Band slow haben, aber doch nicht in der Grand League. Hey! Oh, oh, oh. Oh. Vielleicht noch einen Platz jetzt. Ja, komm, pack. Jetzt einen schönen Slide. Wenn du da schneller bist. Oh, ja, da geht oh. er auf jeden Fall auf Risiko. Ich glaube, einer kann er dann noch einholen. Einen kann er noch einholen, glaube ich. Oh, mein Gott. Oder ne? 2000, ne? Außer, das stirbt es noch einer. Außer Karl macht das... Oh, Pack ist aber sehr, sehr wild. Puck, pack, pack. Oh. Yeah. <lacht> <lacht> ich wusste es. Wasser auf der 6? Die haben sich eigentlich da festgefahren. Vielleicht greift er jetzt nochmal an, da, an dem Part. Hat er... Ja, hat er nochmal Neoslaw angesetzt. Hat das aber die Top-Speed. Oh, er Hat den kanton Lecker! Ich glaube, die letzte Runde dann gleich, die wird richtig ekelhaft. Nein, nein, nein! Boah, Mann, mach doch nicht so eine Scheiße immer! Der jetzt hier. Ice nimmt, okay. Hier ich kann stopp. so viel passieren. Hier muss man den Winkel perfekt treffen, weil du kannst kaum korrigieren. Und Massa nimmt ihn sehr, sehr geil. Massa nimmt es perfekt. Boah, der Speed, der Junge! Der hat sich doch mal oh, nie gezogen, oh, oder was? Oh, oh. oh, Aurel, muss ganz schön gegenlenken. Der muss korrigieren. Oh, oh der war stark gemacht. Oh, oh Massa! da war's! Da war's! Let's go! So eng, glaube ich, wirklich noch nie. Was ist ja für Massa. Wollen wir jetzt vielleicht das so am besten nehmen? Sehr gut. Oh, der so. Papi muss korrigieren? Oh, doch. Ah, ja, da ist Papi! ist er weg! Nein, ist er weg! Geil! Ich meine, schade, Papi! Kann er eigentlich nicht mehr holen. Es, nee. ist, es ist, Außer er nee, fliegt nee, jetzt weg. Sein. Oh mein Gott, gib doch weg. Ich oh, oh Pack, was macht der denn da? Nein, nicht wieder! Ja, Ich weiß nicht, ob er den sich irgendwie noch schmecken lässt. Da muss er irgendwie jetzt auf dem Fehler laufen. Vielleicht klappt es jetzt nicht. Warte, jetzt einfach einfach sehen, es sind noch zwei Runden. Vielleicht jetzt einfach nach Hause fahren. Ja, würde ich auch. Sieht gut aus. Oh, Evon da ganz oh, quer. Ja! Yeah! Yeah! Let's go! Ja, Dennis Lotze ist es. Sehr, sehr schön. Der ist es doch, der Gute. Ja, der sieht wundervoll aus. Jetzt sind es mittlerweile zwei Sekunden. Hat sogar nochmal was gut gemacht. Einfach toll. Und jetzt, jetzt safe. Einfach. einfach Monster safe. Schön tief rein. Ja. <lacht> yeah. Das Total. darf doch nicht wahr sein. Aber wir wollen Master sehen. Kommt da ran an Spam. Gerade noch plus 0,8 hinten an derselben Stelle, jetzt plus 0,36. weiß nicht, ob er noch anfängt ein bisschen zu risken. Wie hoch Aber Spam da ist. Ja, ja, jetzt hat er. ist Oder? wirklich der Eiskönig einfach. Ja, jetzt haben wir noch ja. ja. <lacht> Ich bin auf ah. Aurel, die schaffen alle den Slide. Ja, er ist äh. down gegangen! Oh! Einer hat's gerissen! Ja? Einer muss zum Resetten! War das. Evon war das Master Und es war oh Evon die mein arme Gott. Sau. Master ist wieder in, Master ist in. Und jetzt hast du es selbst in der Hand, Dennis. Oh, ich mach einen Monitor und ich, ich guck's mir nicht an. Ich mach nur auf Sound. Ich hab auch ein bisschen Angst. Ich will die Identity nicht sehen. Ich gehe noch mal ich, auf Ja ich, ich, ich geh ich vorne auf sein. Karl. Boah, sind die weit vorne. Guck aus dem Fenster, la. la, la, la, la. Hat hast er eine resettet? Nein. Gesehen. So, Dennis, jetzt gut, jetzt einfach nur noch den Baumjump raffen. Wie sieht's hinter ihm aus? Bam, ist so weit weg. Dennis, jetzt safe. Und er ja. safe die Points. Oh, oh wichtig. Ja, ja, ja, ja. ja Jetzt muss auch in gehen. Das sah gut aus, das sah gut aus. Kommt sau weit nach außen. Ja! ein hat er, ja, zwei! Jetzt ist... Nein! Ja! Das muss doch sein! Und dann macht das letzten Identity rettet er sich auf die 8. Jetzt muss, ja. er, jetzt muss er all in gehen, das weiß er auch. Ben holt die Map vor oh. Aurel. Ja, ja, ja, ja, ja. Na, da ja, geht ja, er all in, aber es reicht nicht. Nee. Ja. Wird sogar noch. Nee, wird nicht mehr von Kappa einkassiert. Oh nein. ja, ist alles down. Ich trau mich kaum drauf zu drücken. Noch wär's safe. Noch wär's nicht safe! Gerade aktualisieren, damit wäre Master auf der Neuen. Oh Masse nein! Und es kommt auf raus. die letzte Map an. Das wäre so bitter, wenn dieser eine Map wirklich entscheidet. Das war so safe. Ich glaube, das hat um zwei Punkte nicht gereiht. Äh, um zwei Punkte, glaube ich, hat es nicht gereicht. Ja, Frage zwei Punkte, wegen zwei Punkten raus. Nein, ey. Master scheidet das aus zwei Punkte.